Das Wort, bis der mir keine Wortmeldung der CDU-Fraktion vor. Das ist jetzt doch der Fall. Herr de Vries hat das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, es ist in der Tat sogar sehr viel Neues gesagt worden. Und wir sind ja dankbar, dass die Grünen auch wieder das Thema Kurzungen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit aufgreifen was wir hier schon seit Monaten in der Bürgerschaft, aber auch breit in der Öffentlichkeit diskutieren und was uns beschäftigt. Ich will noch mal einfach ganz deutlich sagen zu Anfang, wir Christdemokraten sind von Anfang an gegen jede Kürzung im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit gewesen. Und zwar aus folgendem Grund, entgegen der Weismachung von Herrn Schmidt eben, von Kollegen Schmidt eben, steckt dahinter ja kein konzeptioneller Gedanke, sondern so wie beim Thema Kita gestern, dienen die Kürzungen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit allein wieder der Finanzierung der teuren Wahlgeschenke, die die SPD gemacht hat. Und Herr Schmidt, ich muss zu den beiden Punkten, da hinten dahinten stehen Sie, doch jetzt mal wirklich was sagen. Wenn Sie hier immer behaupten, die SPD würde die Ausgaben für Kinder und Familien und Jugend steigern, dann entspricht das einfach schlicht nicht der Wahrheit. Die Steigerungen, die, Steigerung, die wir haben, die sind im Bereich der Kindertagesbetreuung durch die erweiterten Rechtsansprüche, aber auch die Beitragsentlastungen, die sie beschlossen haben. Und wir haben Steigerungen im Bereich der gesetzlichen Leistungen bei den Hilfen zur Erziehung, weil entgegen ihrer Pläne sie bisher den Anstieg der gesetzlichen Leistungen doch nicht in den Griff gekriegt haben. Das ist die Wahrheit und ich kann es in Schwarz auf Weiß zeigen, im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit und auch im Bereich der Familienförderung gehen die Ansätze in den nächsten Jahren zurück und sie steigen nicht und das ist die Wahrheit. Und Frau Blömecke hat es ja schon richtig gesagt, wenn Sie mal auf die Finanzierung durch die sozialräumlichen Hilfen und Mittel kommen, wir haben das ja in unserer Regierungszeit gemeinsam eingeführt, die 12 Millionen. Das ist ja, sind ja keine Gelder, die Sie nun beschlossen haben. Aber die hatten noch einen ganz anderen Hintergrund gehabt. Die dienten dazu, den Anstieg bei den Hilfen zur Erziehung zu stoppen. Sie machen was ganz anderes. Sie wollen damit niedrige, niedrigschwellige, offene Angebote finanzieren. Das ist überhaupt nicht das Ziel gewesen. Damit kommt eine ganz andere Klientel in die Einrichtung. Und das ist nicht Sinn und Zweck gewesen. Und in Wahrheit ist das eine Zweckentfremdung der Mittel, die Sie dort vornehmen. Um es auch noch mal auf den Punkt zu bringen, mit der Zielsetzung, Hamburg zur kinder- und familienfreundlichsten Stadt weiterentwickeln zu wollen, sind diese Kürzungen überhaupt nicht vereinbar. Denn eins ist festzustellen: natürlich wird es auf die Bank, und darüber kann auch so ein Umsteuerungsfonds nicht hinwegtäuschen, unweigerlich zu Einschnitten bei den Angeboten führen. Und wir sind der Überzeugung, ein gutes Gemeinwesen braucht aber auch eine gut ausgebaute soziale Infrastruktur in den Stadtteilen was, glaube ich, Sie immer noch nicht erkannt haben, wir brauchen nicht nur Angebote für prekäre Kinder und Jugendliche, für Jugendliche, wenn erst etwas schiefgelaufen ist, wir brauchen auch gute Freizeitangebote mit pädagogischem Hintergrund für ganz normale und Kinder und Jugendliche, bevor sie auf die schiefe Bahn geraten sind. Und ich glaube, dass dieser präventive Charakter der offenen Kinder- und Jugendarbeit bisher verkannt wird und deswegen, deswegen sind diese Kürzungen, die Herr Senator Scheele ja auch immer wieder vertritt, auch Ausdruck mangelnder Wertschätzung für die offene Kinder- und Jugendarbeit. Applaus Frau Blömecke hat ja gut dargelegt und sich auseinandergesetzt mit den Argumenten, die immer angeführt werden, um diese Kürzungen zu begründen. Ich will die gar nicht alle aufgreifen, aber ich, das haben Sie auch schon trefflich gemacht. Aber zwei Dinge doch noch mal sagen. Die Realität deckt ja noch nicht sozusagen die Erwartung, die die SPD hegt, nämlich wenn wir die Verzahnung der Schule und der Jugendhilfe haben durch die ganztägigen Angebote, dass wir dann gar nicht mehr diesen Bedarf haben in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Wir haben bisher in der Vergangenheit, dass zumindest die Auskunft des Senats eine Konstanz bei den Nutzerinnen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Also an dieser Stelle ist dieser Trend nicht eingetreten. Und eins will ich sagen, auch darüber hinaus, wir brauchen künftig in dieser Stadt auch andere Lernorte und Treffpunkte für Kinder und Jugendliche als Schule. Schule allein kann nicht ausreichen. Nein, aber Sie führen es, Sie führen es immer an, als ob die Kooperation das Allheilmittel sei und dadurch die Notwendigkeit entfallen würde. Eine wirksame, Vernetzung, eine wirksame Vernetzung zwischen Schulen und Jugendhilfe braucht Zeit, braucht Zeit und Geld. Geld, das Sie jetzt erstmal aber bei den Trägern und Einrichtungen massiv sparen wollen. Es wird dauern, bis sich Schulleitungen, bis sich die Jugendhilfeträger diesen ungewohnten Strukturen anpassen und bis Kooperationen auch verinnerlicht werden und eine reibungslose Zusammenarbeit klappt. Und deswegen ist das auch ein sinnvolles Ansinnen, was hier aus den Bezirken in die Bürgerschaft getragen wurde von den Grünen, sich diese Zeit zu nehmen und ein zweijähriges Moratorium zu verabschieden. Ich will keinen Hehl daraus machen. Wir als CDU halten das nur für die zweitbeste Lösung und nicht den Königsweg. Aber es verschafft erstmal Zeit. Es gibt die Zeit, sich dann sinnvoll einen Überblick zu verschaffen, wie sich die Gegebenheiten verändert haben und dann tatsächlich auch zu Veränderungen zu kommen. Und an der Stelle will ich noch mal eins sagen, zu der Jugendhilfeplanung, die sie immer einfordern. Wir haben doch in Hamburg, und das nicht erst in unserer Regierungszeit, ein langjährig bewährtes Verfahren gehabt in der Haushaltsplanung. Und das Verfahren ist so, dass der Senat seinen Haushalt beschließt, wir in der Bürgerschaft beraten und wenn die Bürgerschaft beschlossen hat, dann die Bezirke ihre Feinspezifikation vornehmen und sagen, welche Angebote sie weiterhin fördern wollen und in welchem Umfang. Was Sie aber jetzt erwarten von den Trägern, sind Kürzungen vorzunehmen, bevor das Parlament überhaupt beschlossen hat. Und das ist ehrlich gesagt eine Zumutung und das ist auch kein ordentliches Verfahren. Applaus aber ehrlich gesagt passt das ja auch zu den ganzen Gebaren und Verfahren, die wir inzwischen aus der Basfi kennen. Wir kriegen eine Ergänzungsdrucksache vorgelegt, in der die Kürzungen konkretisiert werden. Im Bereich der Zuwendung. Dort steht fast nicht ein einziger Satz in der Drucksache, wie dann diese Kürzungen begründet werden. Erst nach öffentlicher Kritik kriegen wir jetzt ein Papier zugeleitet, wo dann mal ein paar dürre Zeilen dazu stehen. Und ähnlich ist es auch bei dem Umsteuerungsfonds. Dort beschließt Ihre Fraktion einen Umsteuerungsfonds, fordert den Senat auf. Monate später kriegen wir jetzt ein Papier vorgelegt. Zwischenzeitlich fordern Sie in den Bezirken die Träger, die Jugendhilfeausschüsse auf, ihre Bedarfe anzumelden, zu sagen, welche Angebote dort ähm, zum Zuge kommen sollen, in welchem Umfang. Gleichzeitig verweigert der Senat aber dem Parlament die Antwort, woher diese Mittel kommen sollen und in welchem Umfang. Das ist alles andere als ordentliches Regieren und auch das ist eine Zumutung fürs Parlament und auch für die beteiligten Träger. und deswegen und dann komme ich auch zum Abschluss, sollten sie sich diese Zeit nehmen. Es ist ja nicht so, dass das Oppositionsgetöse ist. Verkennen sie doch nicht, ja, verkennen sie doch nicht Herr Schmidt, bitte die Ausschüsse, die voten ihre eigenen Leute in den Bezirken. Die sperren sich doch auch Hinderungen gegen diese Kürzung und das sollte sie doch zumindest davon überzeugen, wenn wir es noch nicht können dass diese Kürzungen noch nicht der Weisheit letzter Schluss sind und dass Sie die überdenken sollten, nehmen Sie sich diese Zeit. Das Moratorium ist ein guter Vorschlag und dann können wir auf einer guten Grundlage sinnvoll weiterentscheiden, ohne funktionierende Strukturen zu zerschlagen. Danke.